Vielen Dank, Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Äh, lieber Kollege Kohler, lieber Jochen, selbstverständlich braucht der ÖPNV eine auskömmliche Finanzierung und selbstverständlich muss der Bund und die, müssen die Länder zusammen die Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie ausgleichen. Das ist ja aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Der Bund hat bisher Wort gehalten, die anderen Länder haben auch bisher Wort gehalten. Bayern hat letztes Jahr Wort gehalten, 2020 allerdings nicht, da ist Bayern der einzige gewesen, die ausgeschert sind und die nicht 100 Prozent erstattet haben, wie ihr jetzt seit relativ dreist in eurem Antrag an die Staatsregierung appelliert. Ihr habt ziemlich bloß 90 Prozent gezahlt, was eine ziemliche Katastrophe für die Verkehrsunternehmen war und auch für die kommunalen Aufgabenträger. Mein Landkreis deswegen eurer 90 Prozent zehnprozentigen Kürzung auf zwei Millionen Euro sitzen bleiben, die uns ziemlich veto haben. Das ist das, was ihr mit dem ÖPNV-Rettungsschirm gemacht habt und jetzt Sagen, wir sollen bei 100 Prozent zahlen, was für alle anderen selbstverständlich ist, insbesondere für den Bund. Das ist schon ziemlich scheinheilig, muss ich sagen. Genauso, genauso der zweite Appell, dass es doch bitte hälftig sein soll. Ja, freilich es muss es hälftig sein. Alle anderen 15 Länder haben es auch hälftig gemacht und der Bund hat auch die Hälfte gezahlt und getragen und wieder zugesagt und wird sich auch wieder halten. Die Einzigen, die da auch ausgeschert sind, das waren es ihr, nämlich Bayern, die Bayerische Staatsregierung. Die hat nämlich 2020 versucht, nur die Bundesmittel auszuzahlen und selber möglichst nichts dazuzugeben, bis euch der eigene Bundesminister auf First ist und gesagt hat, ihr kriegt bloß noch ein Geld, wenn es auch die Hälfte zahlt. So war es nämlich. Insofern ist die Hälfte... Also Selbstverständlichkeit und das braucht man nicht beantragen, das können Sie einfach machen. Und bei dem letzten Punkt in eurem Antrag mit dem neuen Euro-Ticket gilt das Gleiche. Die Zusage steht dass das 9-Euro-Ticket ersetzt wird vom Bund. Ja, denn Auf, auf äh, Cent und Euro kann er es jetzt nicht beziffern, weil wir noch nicht wissen, was das Ganze kosten wird. Dieses großartige Experiment, das dazu geführt hat, dass der ÖPNV jetzt wirklich in aller, aller, aller Munde ist und 21 Millionen Euro äh, Tickets verkauft worden sind, 21 Millionen Stück, das hat es noch nie gegeben, so, äh, so einen Verkaufserfolg im ÖPNV. Äh, der Bund wird das bezahlen, was genau kostet, das weiß man dann, wenn es abgerechnet ist. Das wird der Bund machen und dann wird das bezahlen, Dazu braucht man keinen Antrag. In der Sache ist ja nicht falsch, deswegen werden wir uns enthalten. Aber wenn wir was Interessantes heute diskutieren wollen, dann hätte er da mal die zweite Stammstrecke in München angesagt äh, mit 7,2 Milliarden Euro Baukosten plus vier äh, Jahre steht in der Zeitung plus, äh, plus neun Jahre plus vier Milliarden. Da hätten wir eine spannende Debatte gehabt, aber nicht diese Selbstverständlichkeiten. Schade.